Der ist seltsam. Ich habe gerade eben eine Mail bekommen von unserem lieben Karl-Heinz, einem der echten Männer. Kontaktbeschränkungen auch für Privaträume. Kabinett beschließt Kontaktbeschränkungen auch für Privaträume. Das krähte dann überall auf Google und weil dpa das rumgegeben hat, haben alle den gleichen Text. Ich lese euch den von der Welt vor. Wir könnten auch den nehmen hier. Ja, nehmen wir den von der Augsburger Allgemeinen. Also, <lacht> im Kampf gegen das Coronavirus werden in Bayern ab dem 2. November noch strengere Kontaktbeschränkungen gelten, als von Bund und Ländern vereinbart. Nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen. Heißt das, ich darf mich selber nicht mehr sehen? Spiegel abmontieren, zuhängen. Gut, zudem werden bis Ende November Veranstaltungen aller Art untersagt und nicht nur solche, die der Unterhaltung dienen. Ausnahmen gelten nur für Gottesdienste und Demonstrationen, hat das Bayerische Kabinett am Donnerstag in München beschlossen. Mal sehen, ob sie den gleichen Fehler, ja tatsächlich den gleichen Fehler übernommen. Ja, wahrscheinlich brauche ich dann gar keine weiteren Meldungen mir anzuschauen, weil ich möchte ja gerne was lernen. Stand 13.53 Uhr, ich möchte ja gerne was lernen, wirklich. Und ich würde auch gerne wissen, warum denn das nun und vor allem wie und weshalb und vor 34 Minuten. Also überall dasselbe. Also selbst der Rechtschreibfehler wurde übernommen. Das war doch schon mal so. Da erzählt der Blinde äh, dem Tauben, was er gesehen hat und der erzählt es dann dem Dorftrottel und der gibt es dann weiter. So war das mal ein Zitat irgendwie. Also, naja, gut. Leute, ich kann nur sagen, macht was, ne? macht's gut, aber macht was unbedingt. Das, das geht doch irgendwie nicht, oder? Oder vielleicht könnt ihr mich ja aufklären. Das geht dann hier im Kommentarvideo, beziehungsweise wie kommt man überhaupt zu dem Artikel, wenn ihr es nicht glaubt, dafür dann hier dieser Link. Wie immer, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Also macht was, aber macht's gut. Tschüss.